Hey und herzlich willkommen zur ersten Folge von Bloodheart. Wir legen auf dir los und schauen uns gemeinsam an, wie das Game so ist. Yes! Okay, ich bin mir Warren ist das im Kommunik. Was ist das für ein Shopzeichen eigentlich? Das ist ein Shop. Was ist da drinnen? Blotten. Fülle? Hm. Ah, Alter. War ja das, der like, wir bis hier die hm. Nein. Nice. Das ist noch mehr Was? Ja. Oh. Yeah. Cool. Ja. Ja, auf. ja. ja auf uns auch Ja, und so. Der frisst zwei frontale Shotgun-Schüsse und nimmt nicht mal Damage ab. -Ar Are you kidding me? Ich hab den auch relativ in der Shotgun eingekratzt, das funktioniert jetzt gut. Okay, die Shotgun ist absoluter Trash. Ja, ist wie wir also. also nicht. 90 hab ich sagen 1 Fisch! wir haben einfach ein Fisch gesnackt! Loll, mir! Ich bin tot, weil ich mich killt. haben. Da das war eine kurze Runde. <lacht> immer wenn Doch. wir in einer Quest spawnen, sind da 870 Leute und wir werden komplett weg. Ich hol den Beitl. Loll, <lacht> <lacht> spawnt spawne gleich Waffen. Das ist praktisch. Aber ist nur ein Shotgun. Ich gonna spawn with my swap Yeah. dropping Oh, you stupid guy, so. Hey! <laughs> I was so stolen, I didn't bis gerade echt gegen die uh, Instanz eingang? Ich bin reingelaufen und wollte mir ein Shotgun jeden oder und es geht auf den Kor Da ist doch weiter! Loris ist bad von der Map, right. muss man da nach unten kommen. <lacht> Vielleicht durch das Gebäude oder so? Kann ja sein, oder? So ist es Gegner! Nice. Wir haben da aber gerade einen Gegner geslappt. Vor uns Alex. Da unten? im Norden. Das war's hin normalerweise. Ja? Der ist hin. Aber ich auch. Ich liege am Dach, aber einer von denen ist hin. du auch, oder? Alter, wie? Lore. Ich bin in 24 20 Sekunden wieder auf. So, wo ist das? Angeblich habe ich so viel Sachen. Kann die auch nicht verwenden. Ich glaube, die sind da. Das war vor mir. Lor. Den 2 Sekunden wieder. Ich hey, hab' gefühlt, dass er irgendwie am besten kommt. <lacht> Wo ist der letzte von denen? Ich hab' ein bisschen umbrach. Ganz ja. am Anfang. Ja, ne, oder ganz zum letzten Punkt. Das sind halt zwei Wochen. Ich weiß auch nicht, ob die erste zu denen gehört hat. Ja, aus dem Salbengewehr, das hat quasi jeder, der ein, zwei von den Fuß gekillt hat. Aber ja, wir sollten nicht versuchen, den Rätselpunkt zu dürfen. Ich weiß nicht, ob wir schon alle haben. Zwar wie safe, aber. Ich bin mir ganz sicher. Einen habe ich ganz am Anfang weg. Ganz genau, dass du den gehört Aber wahrscheinlich schon. Da Seid das ein auto alarm ausgrippt? LOL, what? Da ist vor mir auf einmal ein NPC reingespottet, ich halt dachte, dass es ein Gegner ist. Der gerade super gut, aber oh, nee, ich hab wieder nicht rausgefunden, man Quest macht. Zauberer Gegner da. Bei dir? Ja. Yeah. Ich glaube. Ich wissen nicht, wie sehen sie halt, ne? Kann jetzt so oben doch. Ich weiß nicht. Richtige Gegner oder nur? Ja. Also, wie auch Leute wenn er noch haben will, die ist ganz gut. Ja, aber es ist man. Da oben sind sie, glaube ich. Ne, da oben ist der Typ. Ja, das waren da aber gefühlt. Ne. Aber oh, ich So. Aber geht nicht okay. so ein Besieger. Oh schau, da ist er noch. No. Ich kann es nicht verwenden. So <lacht> Waffenladen. Gibt es im Waffenladen nochmal auf? Ich glaube, da ist keiner mehr drin, aber im Kommentar ist. Aber nicht. Das ist ja. ein seltenes Sturmgewerbe, was wir haben. Haben wir Violettes? Ne. blau. Oh, da hinten sind drei. Buschen wir? Alex? Warte, komm her. Wie fasst du denn eigentlich? Armour ist ein Broken von einem. Jump Zeich! Ich muss kurz Armour restocken Na, hinter mir ist ein neues Team! Ach, f*** my life! Hauptsache! Aber also noch ein Team, ja Und neben mir ist auch noch einer! Ach, im. Ich... Ich hab den einen jetzt gefinisht. Und wir müssen rennen übrigens auch, ne? Ja, schaut so aus. In der Oben um hol ich kann nicht machen. Wenn du halt rennen musst, aber halt 4 Züchter halt drauf haben. ist halt scheiße. Oh mein Gott, er ja, macht ihn! Er denkt nie. Aber ich drucke jedes mal eh und schon mal hinschauen, er macht es nie. Oh mein Gott, ich bin eine ganze Waffe verloren. Die waren so gut. Es gibt anscheinend kein Respawn. Right? Das für die. Das ist einkaufst Symbol. 5 Gänger so eigentlich. Auszündbar. Das es müsste zwar Solos dann sein. Oder sind halt mehrere so. No. Der die ankommt. Strong. Ich. Platz drei. Ja. Aber also 4 Eliminierung, 3 Assists und 1700 John, Alter. <lacht> ja, nice. mich doch, die Runde. das war eine ziemlich nice Runde. Da muss es äh, Platz 3 sein ja. Danke fürs Zuschauen, falls euch die Runde von Platan gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Das Game ist free to play, ihr könnt es auch gerne spielen. Und bis zum nächsten Mal. Servus.